Mein Name ist Reinhard Bauer, ich komme von der Pädagogischen Hochschule Wien, leite dort das Institut für Berufsbildung, jetzt seit zwei Jahren, seit September 2019. Und vielleicht ganz kurz, damit Sie auch eine Idee haben, warum ich hier überhaupt als Referierender bin. Ich habe von 2007 bis einen, ein Masterstudium an der Donau-Universität Krims äh, gemacht. Ja, ähm, und war dort einer der ersten, oder, glaube ich, auch so ein bisschen Versuchskaninchen, kann man sagen. Äh, wir haben ein begleitet, hatten ein begleitendes E-Portfolio zu erstellen. Das wurde mit Mahara erstellt. Äh, ich habe dann äh, eine Stelle an der Donau-Universität Krems angenommen. Von 2009 bis 2011 war ich dort und äh, war am Department für äh, Bildungstechnologie. Und äh, wir haben uns ganz intensiv mit Portfolioarbeit beschäftigt. Äh, gemeinsam mit äh, Peter Baumgartner habe ich mich dann noch mehr äh, in diese Thematik vertieft. habe zwischendurch immer wieder in meinen Lehrveranstaltungen mit äh, Portfolios gearbeitet. Äh, nutze sie jetzt äh, auch noch, ich habe eine Lehrveranstaltung im, im Verbundstudium mit der Universität Wien am Institut für äh, Informatik. Dort arbeiten wir nicht mehr, wie ich lange Zeit das gemacht habe, mit Mahara, sondern dort äh, erstellen die Studierenden Portfolios mit einem Wiki. Äh, also es gibt eine Plattform, die nennt sich CWAPS, äh, quasi am, im Hintergrund ein, ein Wiki. Dazu werden wir dann später noch äh, etwas sagen. Oder beziehungsweise Sie werden das äh, dann äh, sehen. Ja, ähm, und seit äh, 2018 beschäftige ich mich quasi nicht mehr so intensiv mit äh, all dem, was sich inzwischen tut in Bezug äh, auf äh, elektronische Portfolios. Äh, 2018 war für mich so ein, ein finaler oder ein wichtiger Punkt, da haben wir ein äh, EU-Projekt abgeschlossen, äh, das Pro Projekt äh, PREPARE, wo es darum ging, wie man äh, mit Video und äh, Portfolio quasi die Reflexionskompetenz von Studierenden, Lehramtsstudierenden steigen. Aber ich darf jetzt an meine KollegInnen weitergeben. Ja, hallo, guten Tag, Elena Brinkmann, bin selber am E-Learning Office tätig, des Studiendekanats der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Hahn-Universität und ähm, ja, bin dort mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Also unter anderem ähm, beschäftige ich mich. Also äh, E-Portfolios sind ein Themenbereich, mit dem ich mich beschäftige. Aber grundsätzlich beschäftige ich mich ja, mit E-Learning, äh, mache Schulungen, Beratung, Workshops. Ein weiteres Themengebiet sind die e Prüfungen, dann beschäftige ich mich mit mediendidaktischen Fragestellungen, also wie man Lehr-Lernsysteme mediendidaktisch ja, umsetzen kann. Insbesondere haben wir im Blickfeld auch die Barrierefreiheit, also wie Lehr-Lernangebote möglichst barrierefrei oder barrierearm gestaltet werden können. Und in dem Zusammenhang spielt natürlich auch das Thema Usability eine ganz, ganz wichtige Rolle. Darüber hinaus. Marie ich halt nicht nur ja, den E-Learning-Beratungsbereich, sondern bin irgendwie auch zuständig für den E-Learning-Förderfonds. Das heißt, wir fördern, also wir haben eine Förderung für E-Learning-Projekte, um halt E-Learning an der Hochschule auch weiter ja, ja, zu inspirieren und halt auch die Möglichkeit zu geben, dass halt E-Learning weiter ausgebaut wird. Ja, vielen Dank. Ich übergebe an Frau Unheim. Ja, äh, hallo äh, und herzlich willkommen. Äh, ich freue mich aber umso mehr äh, äh, als Gastgeberin irgendwie so also für die Wiener Teilnehmerinnen dieses Workshops beziehungsweise für die Wiener Referentinnen äh, dienen zu dürfen. Wir sind hier an der WU Wien. Äh, Reinhard Bauer ist ja eigentlich äh, von der Pädagogischen Hochschule und freuen uns auch sehr, dass wir mal persönlich wieder zusammensitzen können, selbstverständlich äh, nach 2,5 G-Regel. Also für uns sind die 3 G gar nicht mehr streng genug. Äh, zum Inhaltlichen, äh, Herr Bauer und ich haben mehreres gemeinsam unter anderem, dass wir beide mit Peter Baumgartner zusammengearbeitet haben. Man könnte ein bisschen sagen, ich bin eine Epigonin von Reinhard Bauer, äh, denn als eines der ersten Dinge, die mir an der Donau-Uni überreicht wurden, wo ich dann gearbeitet habe, äh, war, äh, gehörte die Schaufenster des Lernens. Ich habe an der Donau-Uni in zwei E-Portfolio-Projekten gearbeitet. Äh, das war einerseits Eufolio, wo wir E-Portfolios äh, in unterschiedlichste europäische Klassenzimmer gebracht haben, also an Schulen, vor allem untere Sekundarstufe und andererseits Europortfolio, ein Netzwerk, wo wir äh, im Portfolio Experten und Praktikerinnen vernetzt haben. Auch das wäre schön, wenn das wieder mal aufleben würde. Mittlerweile bin ich äh, sehr gern am wunderschönen Campus der WU Wien und dort Mitarbeiterinnen der Digital Teaching Services äh, mache unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel bin ich sehr froh, dass ich die Frau Brinkmann hier wieder sehe. Denn äh, Elena Brinkmann und ich haben über fast ein halbes Jahr äh, in der Community Working Group des HFD am E-Portfolio-Kapitel des äh, White Papers zu den Prüfungen, zu den digitalen Prüfungen des HFD gearbeitet. Äh, ja, auch sonst habe ich... Ein recht breites Portfolio. Ich hätte sogar einen Ansatz eines E-Portfolios, das ist aber leider nicht sehr gepflegt, also werde ich es auch nicht herzeigen. Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen im Workshop, äh, äh, im Workshop arbeiten zu können. Sie werden von mir ein bisschen weniger hören, dafür habe ich die Tools rundherum aufgesetzt. Also, das heißt, äh, ich habe ein bisschen die Werkbänke sozusagen für uns hergerichtet. Jetzt freue ich mich noch, von Frau Raske etwas zu hören. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ja, Bianca Raske, mein Name. Ich bin ganz kurzfristig über die Frau Brinkmann zu dieser Veranstaltung gekommen. Ich freue mich daher umso mehr, dass das so problemlos funktioniert hat. Ich bin von Haus aus psychologische Psychotherapeutin und schon seit vielen Jahren an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf im Bereich Kommunikations- und Feedback-Training. Und seit 2018, Mitte 2018, betreue ich auch ähm, das von Frau Brinkmann schon angesprochene E-Portfolio, ähm, was wir halt äh, curricular komplett einsetzen möchten. Und äh, bin auch im Bereich E-Learning äh, unterwegs, gerade im Umgang äh, ja, mit äh, Feedback-Einheiten. Äh, genau, und freue mich auch gleich, äh, Ihnen da etwas genauer zu berichten zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich darf gleich äh, weiter machen äh, und zwar ganz wichtig, ähm, was ich immer wieder gemerkt habe, wenn man sich über Portfolios bzw. E-Portfolios austauscht, ist, was äh, jeder einzelne, jede einzelne von uns äh, darunter versteht. Also ich äh, kann nur berichten an, an unserer Hochschule, wird, äh, sind Portfolios bzw. E-Portfolios in den Curricula uh, verortet, also als, als Leistungsüberprüfung. Uh, uh, allerdings, uh, wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen spreche, merke ich immer wieder ganz stark, uh, wie unterschiedlich doch die, das Verständnis von, vom Portfolio ist, was ein Portfolio sein soll, kann, muss, uh, beziehungsweise uh, was ein Portfolio eventuell nicht ist. Uh, ich habe in der Vorbereitung auf diesen Workshop eine uh, Standarddefinition uh, herausgesucht, die ich einfach wirklich sehr treffend finde, von uh, Veronika Horn und Brehauser aus dem Jahr 2007. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen da diesen uh, kurzen Auszug vorlese. Also, was ist jetzt wirklich ein, ein elektronisches Portfolio? Eine digitale Sammlung von mit geschickt gemachten Arbeiten, also diese Artefakte, wird vor allem im Kontext von uh, Mahara uh, immer wieder uh, verwendet, der Ausdruck. Einer Person, die dadurch das Produkt, sprich seine, ihre Lernergebnisse und den Prozess-Lernfahrt-Wachstum ihrer, seiner Kompetenzentwicklung einer bestimmten Zeitspanne für bestimmte Zwecke dokumentiert und veranschaulichen möchte. Die betreffende Person, Person hat die Auswahl der Artefakte selbstständig getroffen und diese in Bezug auf das Lernziel selbst organisiert. Sie eher hat als Eigentümerin die komplette Kontrolle darüber, wer wann und wie viel Information aus dem Portfolio einsehen darf. Ich denke mir, diese Definition zeigt schon ganz klar, in welche Richtung E-Portfolio-Arbeit geht. Zumindest aus meiner Perspektive. Für mich ist und war es immer wichtig, also auch als User, als Lernender, aber auch als Lehrender, dass das Portfolio quasi einen Besitzer, eine Besitzerin hat und diese oder diese darüber die volle Kontrolle hat. Das heißt, ähm, als Lerner äh, muss ich einfach selber entscheiden können, äh, wem ich was, wie lange äh, zur Ansicht äh, freigebe, äh, wer mir Feedback geben darf und so weiter. Also das ist für mich jetzt wirklich einmal so die Grunddefinition, äh, Standarddefinition. Und von der wir hier auch äh, sprechen, quasi unsere Arbeitsdefinition. Als Ausgangspunkt für den Workshop äh, ist wirklich, also wir sind, glaube ich, uns alle ähm, einig, dass E-Portfolios eine Möglichkeit darstellen, um wirklich äh, Wissens- und Handlungskompetenzen äh, entsprechend darzustellen. Dazu sind äh, für Andrea und für mich jetzt einfach zwei Fragen ganz äh, wesentlich gewes gewesen. Also, welche Rolle können E-Portfolios bei der Umsetzung von kompetenzorientierten Lernen äh, im Rahmen der Hochschullehre spielen? Und die zweite, wie kann E-Portfolioarbeit als Instrument der Leistungsbewertung genutzt werden? Um ein breites Band an Wissens- und Handlungskompetenzen zu dokumentieren. Also das trifft sich jetzt sehr gut mit dem, was Sie oder was Andrea jetzt gerade vorgelesen hat, was Ihre Erwartungen sind. Es wurde auch schon angesprochen, und ich will Sie hier nicht jetzt überfallen oder überfordern mit zu so komplexen Informationen zu dieser Mustersprache, zu einem Buch, das ich schon jetzt fast zehn Jahre hier gemeinsam mit Peter Baumgartner verfasst habe, ausgehend von einem Forschungsprojekt für das österreichische Ministerium, also Wissenschaftsministerium, wo es darum ging, e portfolios an österreichischen Hochschulen zu implementieren. Von, dieser, von diesem Bericht ausgehend haben wir uns dann noch einmal auf die Suche gemacht, und haben sehr, ganz viele Portfolios und E-Portfolios angeschaut und auch andere Portfolios, Printportfolios angesehen und geschaut, welche Muster, sage ich, lassen sich hier finden. Ganz wichtig, damit Sie verstehen, wenn ich jetzt von Mustern spreche, meine ich damit jetzt nicht quasi Muster im Sinne von Templates oder Vorlagen, nach denen ich jetzt vorgehe und meine Arbeiten dokumentiere, reflektiere und so weiter sondern äh, Muster ist hier äh, gedacht als ein, ein Konzept, wo ich immer von einer Problemstellung ausgehe und eine, eine Lösung suche. Wichtig ist hier, dass das Ganze eingebettet ist in einen bestimmten Kontext. Und äh, was heute auch schon jetzt das Wort gefallen ist, Stolpersteine oder quasi diese Forces, die zwischen äh, Problem und Lösung liegen, dass die auch ganz wichtig sind, äh, immer zu beachten. Beziehungsweise, dass dann der Einsatz eines Musters einfach auch wieder äh, zu entsprechenden Konsequenzen führt. Das heißt, es ist eigentlich nie abgeschlossen. Was Sie hier sehen, ist diese Mustersprache, die Peter Baumgarten und ich äh, entwickelt haben, äh, wo wir versucht haben, 38 Handlungsmuster im, im Kontext der e portfolio arbeit zu beschreiben. Ich darf Ihnen nur ganz kurz, äh, oder Sie jetzt da durchführen. Also Sie sehen zunächst einmal ganz wichtig, dass ich äh, entscheiden muss, welche Art von ähm, Portfolio ich, oder wofür ich mich jetzt entscheide. Ist es ein reines Reflexionsportfolio, ein Entwicklungsportfolio oder ein Präsentationsportfolio? Oder ist es ein, sind alle drei Portfoliotypen gemeinsam ähm, gemeint oder möchte ich damit arbeiten? Dann ganz wichtig auch, wie ist die Portfolioarbeit äh, organisiert in der äh, Lehrveranstaltung oder im Modul? Dann ganz wichtig äh, für uns haben wir gesehen, dass die, die Motivation eine große Rolle spielt, also quasi was sind Pflichtteile, die Studierende zu erledigen haben, was ist dann die Kür, wie geht man damit um und dann kommt eigentlich der Hauptteil dessen, was äh, oder ich ja schon angesprochen habe als das die und auch von dieser standarddefinition ausgehend äh, dass die portfolios ja im besitz der studierenden sind und wenn man sich das hier anschaut haben wir muster gesucht also ihr übergeordnetes äh, muster mein persönliches lernarchiv also was wirklich geht so um diese reflexiven äh, muster individuellen muster ja dann mein spiel ganz Klar, äh, wo ich mich mit dem, was ich gesammelt habe, Sie alle wissen ja im Hintergrund, äh, woraus Portfolios bestehen, also dass da quasi die Dokumentation da ist und dass ich dann äh, entsprechende Artefakte auswähle, die ich mir näher anschaue und diese reflektiere. Und da spielt natürlich jetzt auch meine Umgebung eine große Rolle, sprich meine Peers, meine äh, Mitstudierenden bzw. auch die Lehrenden oder Personen, äh, denen ich mein Portfolio freigebe. Also es ist ein, ein, ein komplexer Zusammenhang. Äh, wir haben uns äh, quasi drei, mit drei Mustern beschäftigt. Und ich darf äh, Ihnen das hier noch einmal äh, kurz in dieser Folie zeigen. Also rechts sehen Sie eben dieses sogenannte Stapelfenster, also das Reflexionsportfolio, wo es wirklich darum geht, retrospektiv äh, sich mit dem gesammelten bzw. ausgewählten auseinanderzusetzen. Das äh, Entwicklungsportfolio, wo es auch darum geht, sich mit... Ähm, Artefakten auseinanderzusetzen, mit Lernergebnissen, mit dem persönlichen, individuellen Lernergebnis auseinanderzusetzen, aber schon mit einem Blick in die Zukunft. Und dann äh, das Präsentationsportfolio, wo ich einen bestimmten Status quo äh, meines Lernens äh, darstelle oder präsentiere. Äh, wenn wir von Reflexions- oder Bildungsportfolio sprechen, also das sind jetzt wirklich die Grundtypen. Äh, also Peter Baumgartner hat äh, in diesem Projekt für das Ministerium eine ganze Taxonomie äh, erstellt. Wir haben jetzt für den heutigen Workshop einfach das rausgenommen, wo wir einen großen Bezug sehen zum äh, Assessment-Portfolio. Äh, zunächst einmal Lernportfolio auf der einen Seite, wo ich mein eigenes Wissen äh, dokumentiere, reflektiere. Hier kann ich dann wieder unterscheiden, äh, sollte das jetzt sein, ein Lernproduktportfolio, also summative... Äh, Bewertung, Beurteilung oder ist es ein äh, Prozessportfolio, wo es eben äh, um formatives Bewerten geht beziehungsweise das Beurteilungsportfolio, wirklich das tatsächliche Assessmentportfolio, beziehungsweise äh, was äh, Herr Müllmann schon angesprochen hat, äh, wenn ich quasi ein, ein Modul mit einem Portfolio oder einen ganzen äh, Studiengang mit einem Portfolio begleite. Äh, Vielleicht hier auch zur, zur Information. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Modelle oder wie ich äh, Formen, wie ich Portfolioarbeit ähm, implementieren kann. Äh, wir haben äh, in, äh, uns auch damit beschäftigt, wie zum Beispiel, Sie werden das vielleicht kennen von Erpenbeck, äh, also ein Modell, äh, wie man mit E-Learning äh, umgehen kann in der Lehre. Wir haben das quasi äh, für uns als Basis genommen und uns dann überlegt, wie kann man jetzt diese Portfolioarbeit wirklich in eine Lehrveranstaltung bringen. Zunächst einmal, äh, oben heißt es hier Einheitsmodell. Das heißt, da stand wirklich die Portfolioarbeit im Mittelpunkt. Äh, die Studierenden wurden in das entsprechende Tool eingeführt. Sei es jetzt Mahara, sei es Wiki, Wordpress und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt einmal äh, offen. Dann ging es um die selbstorganisierten äh, Lernphasen. Also immer wieder die Einzelperson, die äh, sich mit äh, dem Portfolio beschäftigt, Artefakte sammelt und Artefakte ähm, kommentiert bzw. Re reflektiert. Dann haben wir äh, immer, oder ich habe das auch in, meinem, äh, in meiner Lehre so gemacht, Lerntandems gebildet, wo quasi dieser Peer-Austausch eine große Rolle spielt und dann bei den Gear conferencings wo ich noch äh, darauf zu sprechen komme, wurde in Lerngruppen gearbeitet. Und zum Schluss äh, wurde dann quasi ein, ein Portfolio das Endergebnis äh, präsentiert. Es, ganz wichtig war wirklich immer diese Interaktion mit den anderen. Also es, äh, mir ist es immer darum gegangen, dass die Studierenden verstehen, äh, dass quasi ein Portfolio auf jeden Fall auch einen, einen reflexiven Anteil haben muss, meiner Meinung nach. Ähm, unabhängig davon, ob ich zum Schluss in einer Lehrveranstaltung ähm, oder in, in einem Modul einfach nur das präsentiere, wo ich finde, dass man meinen Kompetenzzuwachs am besten sieht. Aber auf jeden Fall hängt das immer auch ganz äh, stark zusammen mit, ähm, mit einem reflexiven Moment. Hier haben Sie das Beispiel einer äh, Musterbeschreibung, so wie wir das im Buch ähm, umgesetzt haben. Äh, ich würde das jetzt so nicht mehr machen. Ich habe heute mit Andrea schon darüber gesprochen, weil es einfach zu ähm, textlastig ist. Also wir haben da wirklich versucht, den Kontext zu definieren dann das Problem äh, zu formulieren, identifizieren, ähm, dann die Stolpersteine aufzuzeigen und dann auch darüber zu, also quasi zu, zu festzuhalten, wie könnte die Lösung ausschauen und dann eine ganz detaillierte Beschreibung dieser Lösung. Ähm, und was ganz wichtig ist bei dieser Mustersprache, dass wir auch immer versucht haben, Beispiele zu finden. Ja, also dass man dann wirklich weiß, aha, wie ist das umgesetzt? Das waren ja, diese Muster sind sozusagen ähm, eine Sammlung von äh, Erfahrungswissen. Und unsere Aufgabe war es einfach, diese Muster sichtbar zu machen. Äh, hier ein Beispiel, weil das ja auch im, im Kontext des äh, Assessment-Portfolios eine äh, wesentliche Rolle spielt, äh, der Überarbeitungsprozess. In meinen Lehrveranstaltungen bin ich immer davon ausgegangen, dass die Studierenden quasi ihr Reflexionsportfolio und gleichzeitig auch eine Art Showcase-Portfolio äh, parallel ähm, erstellen äh, und irgendwann kam dann die Phase, wo einfach ihre Peers äh, auch ähm, heran oder die, wie wir es da genannt haben im Buch Meine Freundinnen, ja, äh, herangezogen wurden. Auf die man denen hat man das Portfolio dann freigegeben und äh, die wurden aufgefordert, zu bestimmten Aspekten auch Rückmeldung zu geben. Der Grund, warum ich finde, dass dieses äh, Überarbeiten oder das Überarbeitungsprozess ganz wesentlich ist, weil das auch schon angesprochen wurde jetzt im Drysider, äh, quasi das Portfolioarbeit natürlich für den Lehrenden oder die Lehrende sehr herausfordernd ist, weil durch dieses Rückmelden oder Feedback geben, äh, wenn man hier nicht darauf achtet, wie stark man sich da einlässt auf die Portfolios, man natürlich relativ bald einmal ähm, überfordert ist. Also wenn ich habe jetzt, ich kann Ihnen ein Beispiel geben, ich habe auch in, in der Schule, wo ich unterrichtet habe, mit allen meinen Schülern Portfolioarbeit gemacht und ich hatte dann oft 120 Portfolios, die auf Feedback und Rückmeldung gewartet haben und da habe ich gemerkt, das geht einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, ich kann das, ich muss einfach die Peers viel mehr einsetzen und die Peers hatten die Funktion, quasi mir schon einen Teil meiner Arbeit abzunehmen. Also das heißt, es war schon einmal eine erste Überarbeitungsschleife da und dann vielleicht eine zweite. Und zum Schluss äh, habe ich dann ein Portfolio äh, zur Bewertung bekommen oder das Portfolio wurde präsentiert und es haben sich schon mehrere Personen davor damit auseinandergesetzt. Aber ich werde Ihnen das dann an, an einem Beispiel noch genauer zeigen. Dann äh, ein Muster, das äh, für diesen Workshop jetzt ganz essentiell ist, äh, das Muster beurteilen. Ja? Sie sehen hier auch, ähm, wie quasi jetzt diese, diese Muster aufgebaut sind. Ich habe immer dieses Padlet von äh, Problem und Lösung. Ja. Ähm, beurteilen heißt hier, also wenn ich das auch kurz äh, vorlesen darf, wie können Lehrende die einzelnen Lehrveranstaltungen halten oder in einzelnen Modulen unterrichten. Studierende darin unterstützen, ihre, ihr E-Portfolio ihr e als eine Ganzheit, als eine Art Big Picture der persönlichen Kompetenzentwicklung zu sehen als ein Instrument, das als Klammer in einem Studiengang fungiert. Das ist nämlich jetzt schon, äh, oder da sprechen wir jetzt schon die, die große Herausforderung an. Ja, also auch im Hinblick darauf, wo wir später dann noch diskutieren können, inwiefern ähm, oder kann ich e portfolio arbeit auch von den Studierenden verlangen, nur für einzelne Lehrveranstaltungen? Und macht es doch mehr Sinn, das jetzt für einen ganzen Studiengang oder für ein Modul zu nutzen? Die Lösung ist äh, einfach, ja, dass ich die äh, Studierenden quasi auf ihrem Weg unterstütze und immer wieder entsprechend Rückmeldung gebe. Ich will da jetzt nicht näher darauf eingehen. Wir haben, äh, und ich habe mich dazu entschlossen, Andrea wird es dann äh, auch auf MetaMost äh, posten. Ich habe Ihnen einen Auszug aus dem Buch gemacht zu diesen beiden äh, Mustern, ja, also zum äh, Muster überarbeiten bzw. zum Muster beurteilen. Aber äh, Sie sehen, dass, äh, wenn ich mich damit äh, auseinandersetze, schon ähm, relativ viele Sachen zu berücksichtigen habe. Ich habe vorhin auch schon angesprochen, Pflichtkühe. Wie gehe ich damit um, wenn Studierende zum Beispiel jetzt über das Ausmaß hinaus äh, am Portfolio arbeiten? Will ich das überhaupt, will ich das nicht? Ähm, wie kann ich zum Schluss das, was an, an, an um Artefakten mir vorgelegt wird, als Showcase-Portfolio vorgelegt wird, wie kann ich das jetzt wirklich beurteilen und wie kann ich dann Rückschlüsse ziehen äh, auf die Kompetenzen der Studierenden. Man sieht hier noch einmal zusammengefasst, also wirklich diesen Leistungsnachweis, also die unterschiedlichen äh, Muster. Ähm, wichtig ist hier auch irgendwie ähm, immer zu, ähm, also im Hinterkopf zu haben, was sind meine äh, meine Lehrziele, was sind dann die Lernziele der Studierenden und wie schaut es dann aus äh, mit den Lernergebnissen? Sie haben hier nur noch einmal zusammengefasst, quasi das Zusammenspiel äh, der unterschiedlichen Muster, die wir identifiziert haben. Ich möchte hier nur noch einmal zusammenfassen, äh, was für mich, für meine Lehrveranstaltung und auch für die, für dieses ProSeminar, wo ich Ihnen jetzt dann äh, mein Lehrportfolio zeige, ähm, wichtig war, dass äh, ich den Studierenden immer klar gemacht habe, dass es quasi äh, für mich einfach nicht nur um, äh, um das Lernprodukt äh, gegangen ist, in, in, der Portfolioarbeit, sondern äh, dass es für mich auch ganz wichtig war, den Lernweg zu erkennen. Also für mich war es wichtig zu sehen, wo sind zum Beispiel Studierende gescheitert, wo sind sie stehen geblieben, was hat sie irritiert, denn meiner Meinung nach beginnt dort das äh, Lernen. Und wenn Sie das in, in Journalen, äh, Reflexionsjournalen festhalten und teilweise dann auch darauf einzelne oder daraus einzelne ähm, Aspekte rausnehmen, äh, reflektieren und auch in ihr äh, Showcase-Portfolio, oder Assessment-Portfolio äh, überführen, war das für mich ganz wichtig, dass ich auch quasi die Entwicklung äh, oder wirklich diese ja, die Kompetenzentwicklung mehr, besser sehen konnte. Äh, dabei geholfen äh, hat mir sicher auch, und Sie werden, äh, Gerd Breuer wird Ihnen äh, allen etwas sagen, er hat ein, ein Buch veröffentlicht zur e Portfolioarbeit. Und was ich ganz spannend gefunden habe, waren so seine Idee oder sein Modell der Primär- und Sekundärreflexion noch spannender, finde ich, was er in diesem Modell relativ gut äh, dargelegt hat, ähm, wie sich quasi dieser D Diskurs verändert. Also zunächst einmal bin ich als der Lernende oder die Lernende derjenige, der an seinem Portfolio arbeitet. Dann nehme ich meine Peers hinzu, also quasi halb öffentlich. Ja. Diskurs und der öffentliche Diskurs ist dann, wenn äh, ich wirklich mein Portfolio äh, präsentiere, ähm, sei das jetzt die, meine Mitstudierenden oder äh, seien das die, die Lehrenden. Hier auch noch einmal eine ähm, Darstellung, äh, wie die Portfolioarbeit vonstatten gegangen ist. Äh, ich habe versucht, und die Studierenden in, in diese ja, Überlegungen mit einzubeziehen, also damit sie irgendwie auch eine Idee bekommen haben, aha, wie setzt sich, wie baut sich jetzt diese Portfolioarbeit äh, auf? Äh, ich habe auch versucht, äh, mit den Studier Studierenden gemeinsam äh, über die ähm, Bewertungsaspekte, äh, Kriterien äh, zu diskutieren und mit ihnen auch festzulegen, was ich dann als Lehrender äh, ganz, mir ganz besonders an äh, ihren Arbeiten ansehen soll habe dann das Modell, das ich Ihnen schon gezeigt habe, dann für mich ähm, noch einmal umgearbeitet für äh, die Lehrveranstaltung, die ich Ihnen jetzt dann kurz zeigen möchte. Also mein begleitendes Lehrportfolio. Also ich habe auch am Anfang war für mich ganz wichtig, dass äh, sie eingeführt wurden in die Portfolioarbeit, und die Technik, sage ich jetzt einmal. Und dann diese selbstorganisierte Lernphase, die immer wieder auch äh, von mir beziehungsweise von den äh, Mitstudierenden ähm, begleitet wurde. Und zum Schluss gab es dann ähm, eine äh, Präsentation. Die Präsentation hat großteils auch äh, analog stattgefunden. Das heißt, die Studierenden haben von ihrem elektronischen Portfolio oder aus ihrem elektronischen Portfolio heraus eine Art Poster-Session vorbereitet. Und im Rahmen dieser Poster-Session haben sie dann entsprechende... Äh, ich sage jetzt mal, ihre Lernergebnisse präsentiert, gab immer wieder die Möglichkeit, sich das in den entsprechenden elektronischen Portfolios anzusehen. Für die Bewertung, was für mich wichtig eben, wie ich schon gesagt habe, auch diesen Reflexionsprozess mit einzubeziehen, da habe ich mich an den Kriterien von Gerd Breuer orientiert, der da einfach drei Qualitätsstufen definiert hat. und äh, Aber dazu haben wir auch eine, eine Aufgabe für Sie äh, vorbereitet. Sie können sich dann damit noch ein bisschen besser äh, auseinandersetzen. Äh, wichtig war für mich hier natürlich auch immer ähm, quasi dieses äh, Deep Learning unter Anführungszeichen. Denn äh, Sie werden, wenn Sie sich mit Portfolios beschäftigt haben, auch schon ähm, gelesen haben, das natürlich oder mitbekommen haben, dass Studierende relativ bald auch durchschauen, was möchte der Lehrende, die Lehrende mit dem Portfolio bezwecken. Gerd Breuer hat hier dann in diesem Kontext oft davon gesprochen, dass dann sogenannte Hochglanzportfolios von den Studierenden erstellt werden. Das heißt, die haben durchschaut, was will der, der Vortragende oder die Vortragende von mir wissen. Das versuche ich dementsprechend hinzukriegen, darzustellen. Und dann kann ich erwarten, dass ich eine gute Note bekomme. Das lässt sich meiner Meinung nach relativ gut ähm, vermeiden, wenn man auch diesen Reflexionsprozess mit hineinnimmt in die Bewertung. Also da ging es mir dann nicht darum, dass ich jetzt das geheime Tagebuch, -Tagebuch von den Studierenden äh, beurteilen möchte oder wollte, sondern äh, für mich war es nur wichtig zu sehen, wo, wo dieser Weg, ähm, ja, also wie dieser Weg verlaufen, dieser Lernprozess verlaufen ist, also wo es wirklich Vielleicht einmal eine Sackgasse gab und wo dann wieder neu gestartet wurde und so weiter. Aber da, darüber möchte ich mich, mich sehr gerne mit Ihnen auch austauschen. Einen Punkt, den ich ja auch schon angesprochen habe in Bezug auf dieses Überarbeiten, ich habe hier eine Technik von sogenannten Writers Workshops, der Muster-Community, Pattern-Community, der, Muster Community, Pattern Community, der Softwareprogrammierer herangezogen. Es war so, dass ich in einer der letzten Einheiten, also wenn die Portfolios schon vorangeschritten waren, die Arbeit an den Portfolios, die Teilnehmerinnen gebeten habe, dann quasi sie mit den Peers zu teilen. Und die Peers hatten dann die Aufgabe hier, einfach Rückmeldung zu geben. Und die Studierenden konnten dann diese Rückmeldungen annehmen, das Feedback annehmen und noch einmal einarbeiten. Es gab dann sogenannte also das habe ich eine Gruppe eingeteilt und dann gab es äh, quasi diese Peer-Conference, äh, wo das Spezielle daran ist, dass die äh, Studierenden dann jeweils ein Portfolio besprochen haben und äh, der oder die äh, Besitzerin dieses Portfolios sich quasi diese Diskussion, äh, diese Feedback, dieses Feedback, dieses Feedback-Gespräch nur an, als unbeteiligte Person angehört hat. Wichtig dabei war, oder wichtig an diesem Prozess ist einfach, dass es dann nicht darum ging, sich zu rechtfertigen, warum man etwas gemacht hat. Es ist dann einfach viel einfacher gewesen für die Studierenden hier, diese Rückmeldung anzunehmen. Also ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass sie dann gesagt haben, ich habe das jetzt so gemacht, weil. also darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, wirklich sich mit einem, mit einem Portfolio auseinanderzusetzen. Ich habe ja auch seinen Ablauf Angepasst von äh, einer, einem Workshop-Setting, das ich auch mit Gabi Reinmann einmal durchgeführt habe in einem Dissertanten-College. Äh, ja, ich stoppe hier jetzt einmal ganz kurz ähm, meine Präsentation und erlaube mir Ihnen jetzt einmal mein äh, Portfolio also aus der Praxis ein Beispiel zu zeigen. Es äh, handelt sich hier um mein äh, Lehrportfolio aus dem äh, Sommersemester 2019. Es ist so, wir haben die, die Pädagogische Hochschule Wien quasi verleiht die Lehrenden an die Universität Wien, um das vielleicht so auszudrücken. Also wir dürfen dort im Rahmen der Lehrerinnenausbildung ausbildung Lehrveranstaltungen abhalten. Bei mir war das ein Proseminar zum Thema Lehren, Lernen. Es ging um kompetenzorientiertes Lernen mit E-Portfolios. Sie sehen hier zunächst einmal äh, die Startseite, also das ist sozusagen das begleitende Portfolio für die äh, Studierenden, äh, wo Sie sehen von Beginn an, was alles äh, quasi am Programm steht in diesen zehn äh, Einheiten. Ich habe äh, Informationen gegeben: Ziele, Inhalte, äh, Prüfungsstoff, Semesterplan, äh, auch die Bewertungskriterien, Literatur und so weiter. Äh, wichtig ist, war dann für mich, dass ich das quasi, wie ich Ihnen das erläutert habe, aufgeschlüsselt habe, was ist ein Portfolio, was ist ein elektronisches Portfolio. Ähm, Begriffsbestimmung war wichtig und für mich war es dann auch ganz wichtig, äh, dass ich einmal gesehen habe, wie die Studierenden, äh, sage ich jetzt einmal, technologisch unterwegs sind, welche Tools sie nutzen, wie sie mit ihren, äh, sage ich mal, Devices unterschiedlich in Devices umgehen. Es wurde heute schon kurz angesprochen, dass äh, man quasi nicht davon ausgehen kann, dass die digitale Kompetenz äh, bei allen gleich ist. Ich habe dann äh, so etwas äh, erstellen lassen von Ihnen wie eine Art äh, digitale Werkstatt, äh, wo man sieht, welche Tools, äh, welche Devices nutze ich, wofür, was passiert wo. Das war für mich zur Orientierung ganz wichtig, damit ich auch einordnen kann, was kann ich von den Studierenden verlangen. Ähm, dann ist es darum gegangen, das Portfolio zu, oder die Software, also Mahara in dem Fall, einzuführen. Es gab von mir dann eine ganz genaue Anleitung, wie das zu passieren hat. Dazu gab es auch Tutorials von mir und so weiter und so fort. Dann ist es darum gegangen, Grundsätzlich sich auch einmal mit dem Thema E-Portfolio auseinanderzusetzen. Ich habe dann relativ viel auch äh, mit Video äh, gearbeitet. Die Studierenden haben Videos äh, erstellt, haben diese Videos äh, eingebunden in ihre Portfolios, um quasi von dieser Tätigkeit wegzukommen, beziehungsweise um äh, auch die, alle Features von Mahara nutzen zu können. ist heute schon angesprochen worden. Ich äh, habe mit Padlet äh, gearbeitet, ich habe dann ähm, die Studierenden quasi oder mit Ihnen diskutiert, welche unterschiedlichen Elemente äh, hat ein Portfolio. Wie können Sie Portfolioarbeit ähm, vorbereiten? Es ging ja Zielsetzung in dem Büro Seminar. War es Ihr Unterrichtsfach, sei das jetzt Mathematik oder Bewegung und Sport, äh, quasi ähm, zu überlegen, wie kann ich das für ein Oder wie kann ich da ein Portfolio, ein elektronisches Portfolio implementieren? was ist möglich, was ist nicht möglich. Äh, dann ging es um die Planung von Portfolioarbeit. Äh, ich bin da so vorgegangen, dass Sie eine Concept Map erstellen mussten und von dieser Concept Map ausgehend äh, quasi unterschiedliche Schritte definieren, wie Sie Ihre Portfolioarbeit umsetzen wollen. Äh, und so weiter und so fort. Also diese, dieses Lehrportfolio ist äh, öffentlich. Sie können das dann äh, sich ja auch im Nachzug der Veranstaltung noch genauer anschauen. Worauf sie ich, ich Sie jetzt schon hinweisen möchte, was für mich auch Entschuldigung, da war ich jetzt Also was für mich auch wichtig war, quasi, dass Portfolioarbeit nur funktionieren kann, wenn die Aufgabenstellung dementsprechend äh, ist. Jetzt habe ich das leider ein bisschen verloren, aber es ist egal. Sie können sich das nochmal anschauen. Äh, wie müssen sozusagen kompetenzorientierte Aufgaben für Portfolioarbeit äh, aussehen, damit ich daran dann wirklich auch äh, etwas in Bezug auf die Kompetenzen ablesen kann. Und ein Punkt, den ich angesprochen habe, bevor es überhaupt zur Bewertung des Portfolios kommt, war, die, war dieses sogenannte Peer-Conferencing, ja, also das Konzept, das ich mir überlegt oder auch abgeschaut habe von diesen Writers-Workshops der Pattern-Community, wo die Studierenden die, Aufgaben oder die Aufgabe hatten, in kleinen Gruppen sich entsprechend Aspekte der, Port der Portfolios oder Abschnitte der Portfolios ihrer Kollegen und Kolleginnen anzuschauen und äh, Rückmeldung zu geben. Dann gab es wieder die Schleife, dass die Portfolios verbessert haben. Und letztendlich ähm, sind sie, äh, wurden sie freigegeben und ich habe sie dann beurteilt. Ich habe den äh, Studierenden hier quasi auch eine Anleitung gegeben, nach welchen Kriterien sie unter Umständen ihre Portfolios oder Feedback geben können. Diese Kriterien waren für mich dann auch ausschlaggebend, neben dem, was ich vorhin gesagt habe, von Gerd Breuer. Ich habe mir dann die Portfolios auch anhand dieser Kriterien hier angesehen und ähm, beurteilt. So, ich darf jetzt äh, einmal meinen theoretischen Input stoppen. E-Portfolio kann relativ viel sein. Und man kann auch fast alle Methoden und natürlich auch alle Arbeitsprodukte in das E-Portfolio integrieren. Äh, insofern war auch unsere Aufgabe, äh, daraus ein White Paper zu machen, keine leichte. Äh, dazu kommt noch, dass eigentlich die Werkzeuge, die man verwenden kann, um E-Portfolios zu, zu erstellen, äh, ja, nahezu unübersehbar groß sind irgendwie, so also, äh, einerseits irgendwie so also, äh, kann man eben mit wirklich Werkzeugen, mit denen man E-Portfolios typischerweise erstellt, wie Mahara oder früher, üblicher als heute, PebblePet arbeiten. Andererseits gibt es immer mehr Lernmanagementsysteme, wir werden ja da ein Beispiel sehen wie mirs, wo man äh, Portfolios erstellen kann, die wirklich auch der Standarddefinition von Horn of Pre -Häusern entsprechen. Und es gibt dann äh, unter sonstiges sieht man, dass die Tools, die technisch sehr angenehm niederschwebig wären, die aber zum Teil ihre Shortcomings haben, man muss es leider schon so sagen. Was Datensicherheit betrifft, das ist Padlet, wäre da ein Beispiel, das sonst wirklich wunderbar ist. Also auch für Gruppenportfolios portfolios also auch da könnten sie wunderbar Workshop-Ergebnisse präsentieren und ähnliches. Oder die dann doch nicht so gut zu handhaben sind. Ich habe mich schon mal versucht mit MS SharePoint äh, und mir wurde dann dazu abger davon abgeraten, äh, weil mir gesagt wurde, der also es wäre dann doch nicht so leicht für Studierende, damit umzugehen bzw. auch die erforderlichen Berechtigungen zu bekommen. Das kann natürlich auch von einer Hochschule abhängen oder ähnlichem. Wir werden noch ein paar Beispiele sehen von unterschiedlichen Werkzeugen. Falls Sie wirklich ein bisschen mehr über Werkzeuge wissen wollen, wäre es am besten, dies auch zum Beispiel dem Chat tun. Und wir könnten dann vielleicht mit den Kollegen, die uns hier eingeladen haben, diskutieren, ob man dazu vielleicht einen eigenen Workshop mal machen würde. Bevor ich noch auf die ereignisgesteuerte Prozesskette komme, nehme ich noch eine Frage von der Claudia Albrecht aus dem Chat auf. Und zwar, wir haben im White Paper klarerweise auch eine Definition gegeben, äh, was ein e-Portfolio ist, und haben dafür die Standarddefinition von Horn und Brehauser genommen. Genau die, die am Anfang äh, vorgestellt wurde. Also, dass auch äh, der Eigentümer des e-Portfolios oder die Eigentümerin, also die Person, die das erstellt hat, sehr viele Rechte hat. Wir haben aber äh, im Kontrast dazu äh, auch noch die Prüfungsordnung von der Technischen Hochschule Köln erwähnt, äh, die wahrscheinlich für die Prüfungs- oder Rahmenprüfungsordnungen vieler deutscher Hochschulen steht, wo nicht die gleiche Definition zugrunde liegt. Also es gibt bei ePortfolios, also mehr oder weniger von den Definitionen her oder von den Spezifikationen her, drei Zugänge. Der eine ist der idealtypische über diese Standarddefinition von Horn und Trehauser. Der lässt sich leider in der Praxis nicht immer umsetzen. Das andere ist so quasi der rechtliche Rahmen durch die Prüfungsordnung. Und oft ist es dann das Dritte, dass ich ein Werkzeug auswählen muss, mit dem das erstellt wird. Also das kann ich natürlich prinzipiell auch äh, den Lehrenden freistellen. Äh, aber es muss dann immer noch zur Rahmenprüfungsordnung passen und wird möglicherweise also etwas wie eine Standarddefinition knapp verfehlen. Also, das heißt, also, da äh, kann man, äh, muss man, muss man dann schon sagen, irgendwie also, da muss man einfach sehen, dass man, dass man den Weg zwischen diesen unterschiedlichen Zugängen findet. Und man muss zum Teil also pragmatisch handeln und sagen, okay, und ein schönes e-Portfolio erstellen, aber das wird nicht allen Rechten der Eigentümerschaft wirklich gerecht. Äh, Sie haben ja bereits über den Herrn Bauer einen sehr kom komplexen Zugang und Sie sehen hier wirklich nur Auszüge aus unserem White Paper und ich würde Sie sehr äh, einladen, äh, mit diesem, äh, dieses White Paper sich genauer anzusehen. Äh, die Komplexität mit E-Portfolios zu arbeiten, weil das ist nicht nur das Werkzeug und das ist nicht nur eigentlich die Erstellung und die Bewertung, sondern da gibt es auch eine ganze Menge an Rahmenbedingungen. Äh, die hat eine Kollegin von uns beigetragen, äh, die Sophie Dommann. Und dankenswerterweise haben wir die Elena Brinkmann äh, hier bei uns im Webinar. Und die hat dann die Komplexität äh, dieser ereignisgesteuerten Prozesskette zur Seminarplanung mit ePortfolios, äh, bei der also nicht nur das Seminar geplant wird, sondern durchaus auch auf die Verwert, äh, Bewertung eingegangen wird, sehr stark äh, äh, reduziert in dieser Abwicklung, die Sie jetzt sehen. Ich darf aber die Elena gleich zu Wort bitten. Sie wird noch anhand auch einer zweiten Folie uns kurz erläutern, wie diese ereignisgesteuerte Prozesskette von Frau Domann aussieht. Und dann ja, darf ich Sie bitten zu sprechen. Ja, vielen Dank, Andrea. Genau. Also, die Frau Dohmann hat mit zwei anderen Autorinnen ein sehr schönes Modell entwickelt. Also, ich, das ist so eine Art ja, Entscheidungsbaum, also Entscheidungsmodell, mit dem man eigentlich relativ gut ja, seine eigene Seminarplanung, also, oder Portfolioarbeit gut strukturiert umsetzen kann. Und sie hat halt irgendwie mehrere Stufen ähm, auch beschrieben. Also zum einen ähm, ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man natürlich mit den Rahmenbedingungen ähm, äh, sich beschäftigt. Ähm, das kann irgendwie auch irgendwie auf technischer Ebene sehr, sehr wichtig sein, dass man irgendwie weiß, äh, genau welches System steht überhaupt irgendwie zur Verfügung. Ähm, dann hat man quasi im zweiten Schritt ähm, geht es natürlich auch darum, dass man, wenn man ein Seminar plant, ähm, die Lernziele im Blick hat und ähm, davon irgendwie ableitend. Also das Ganze ist halt schon didaktisch irgendwie eingebettet, dieses Modell geht es natürlich darum, anhand der Lernmethoden, die man festgelegt hat, sich entscheidet oder anhand des Modells entscheiden kann, wie man halt irgendwie weiter vorgeht? Das, das ist jetzt irgendwie ein Ausschnitt aus dem Entscheidungsbaum. Genau, also ich habe quasi den, den Blog genommen, wo es halt um die Lernmethoden irgendwie geht und da fand ich halt irgendwie sehr wichtig, weil da werden halt diese verschiedenen Portfoliotypen, die es gibt, also das Lernportfolio, das Reflexionsportfolio oder eher das Präsentationsfolio, So Kontrastiert. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass in dem Modell äh, quasi geschaut wird, ähm, äh, genau, also in welche Richtung, also was ist quasi meine didaktische Methode, also möchte ich quasi eher äh, individuell äh, äh, daran arbeiten, in einer Gruppe irgendwie arbeiten oder soll das Ergebnis, was dort produziert wird, eventuell auch irgendwie öffentlich dargestellt werden. Und man kann dann in Abhängigkeit davon, in welche Richtung oder welche Methode man gewählt hat, werden halt in diesem Modell verschiedene Portfolio- oder Portfolio-Elemente, sprich auch Tools irgendwie angeboten. Also Frau et Ali, also sagen zwar, dass die Tools, können sozusagen, also die können halt beliebig irgendwie eingesetzt werden und das ist jetzt quasi nicht zwingend not, notwendig, dass man halt diese Tools dann bestimmten ja, Sozialformen irgendwie zuordnet. Ich finde das aber sehr, sehr schön, dass man da also eine Empfehlung mehr oder weniger auf den Weg bekommt. Ich kann das anhand eines Beispiels nochmal irgendwie darlegen. Also wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe arbeitet, wird halt eher ein Reflexionsportfolio empfohlen und ähm, da hat man natürlich die Möglichkeit, was wir vorhin ja auch besprochen haben, dass man mit Peer-Feedback ähm, arbeitet. Insofern würde man dann halt die Komponente der Kommentare wählen äh, oder würde ein Forum einsetzen ähm, und würde dann äh, hätte dann noch die Möglichkeiten, mit einer Ansicht und einer Sammlung zu arbeiten. Ähm, Ansicht und Sammlung, das sind halt Begrifflichkeiten, die eher aus der... Mahara, genau aus der Mahara-Welt irgendwie kommen. Also eine Ansicht bedeutet, also das kann irgendwie eine Seite sein, auf der unterschiedliche Medien dargestellt werden. Also das kann, also in Elia-Sprache wäre das quasi eine Seite, auf der man Texte und Bilder und auch Videos hinterlegen kann. Eine Sammlung wiederum bedeutet, dass man quasi mehrere Ansichten zu einer Sammlung irgendwie zusammenfügt. Also wenn man verschiedene ähm, äh, ja, verschiedene Portfolios oder verschiedene Seiten erstellt hat, kann man die irgendwie zusammenstellen. Genau, Sie müssten jetzt mein Word-Dokument sehen und Sie sehen, dass sozusagen am Anfang ähm, die Planung des Seminars irgendwie steht und man kann sich dann durch die Rahmenbedingungen, würde man als erstes bearbeiten, würde dann zu den Lernzielen und den Lernmethoden, die ich gerade vorgestellt habe, übergehen, würde dann sozusagen im nächsten Schritt sich an der Aufgabenstellung heranwagen. also da nochmal ganz dezidiert überlegen, genau welche Aufgaben innerhalb dieser Portfolioarbeit zu, zu erstellen werden Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Dass man bei der Portfolioarbeit, das wird eigentlich immer wieder empfohlen, dass man das auch sehr sehr eng begleitet, also nicht nur technisch, sondern auch didaktisch und organisatorisch sehr eng begleitet und beispielsweise auch über das Semester verteilt Aufgaben konzipiert, um diesen Prozess der Portfolioarbeit auch optimalerweise zu begleiten, weil Genau, also ein großes Hindernis äh, ist natürlich, dass Studierende, wenn sie eine Aufgabe bekommen und ihnen gesagt wird, Sie müssen jetzt am Ende des Semesters ein Portfolio abgeben, dass viele Studierende erst am Ende des Semesters damit beginnen, ähm, genau ihre Portfolio-Seiten äh, zu füllen. Und ähm, die Idee ist ja bei dem Portfolio, dass man das ja formativ oder auch begleitend macht. Und man möchte ja auch als Lehrender ähm, was über den Prozess wissen. Genau. Und dann ähm, na, äh, was ich auch sehr schön an dem Modell finde, ist, dass man quasi auch ähm, die Möglichkeit hat, verschiedene Prüfungsmethoden sich zu überlegen. Ähm, genau, und äh, die kann man auch sehr, sehr individuell festlegen. Wobei, ähm, das ist auch das Gute an dem Portfolio. Äh, das Portfolio kann eigentlich an... Also an alle Prüfungsformate, die es gibt, irgendwie anschließen. Also man kann quasi das immer zusätzlich machen. Das bedeutet, man kann eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung oder eine kombinierte Prüfung anbieten. Und das Besondere bei der Portfolioprüfung ist, dass man halt einmal eine vorgeschaltete Portfoliophase hat, die mit einer ja, Prüfungsphase oder mit einem Prüfungsmodul dann irgendwie abschließt. Ja, also E-Portfolios bringen natürlich mit sich, und auch das haben wir für das White Paper auf Basis von recht reichlich vorhandener Literatur diskutiert und zusammengefasst, bringen natürlich Chancen und Herausforderungen im Bereich der Didaktik. Die Chancen sind natürlich einfach, es ist nachhaltiger, steht der Lern- und Entwicklungsprozess im Vordergrund, man erwirbt einfach andere Kompetenzen und in einer anderen Qualität und Tiefe. Allerdings muss das Ganze auch entsprechend angeleitet werden äh, beziehungsweise moderiert werden von den Lehrenden. Also ich meine, also eine Chance wären Individualität der Bewertungskriterien. Aber dort, wo wir individuell sind, heißt das natürlich auch irgendwie so also eine sehr ausführliche Vorbereitung und äh, Instruktion von Seiten der Lehrenden, damit eben also die Kriterien erstellt werden, vielleicht sogar verhandelt werden äh, mit den äh, E-Portfolio-Erstellerinnen und andererseits äh, dann die Kommunikation, die Transparenz, also dort, wo etwas individuell ist, und trotzdem möglichst für alle gültig sein muss. Also ist man einfach in einer sehr schwierigen Situation. Das heißt also auch, die Chancen sind zum Teil Herausforderungen. Andererseits also die Förderung von selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernen brauchen wir, haben wir immer schon gebraucht, aber brauchen wir, würde ich sagen, also mehr denn je. Leider ist es auch bei der Technik so, dass sich herausgestellt hat, die Herausforderungen überwiegen. Das heißt, irgendwie, also, man hat einerseits, also, wenn man komplexere E-Portfolio-Tools verwendet, und nur die sind wirklich schön und erfüllend, wenn sie zum Beispiel einen Studiengang begleiten, hat man einfach einen recht hohen Aufwand. Auch die Studierenden haben einen hohen Aufwand. Und vom Aufwand der Lehrenden, Möchte ich gar nicht gern sprechen, weil sonst sagt eh jeder gleich irgendwie, also das können wir mit gutem Gewissen nicht empfehlen. Also es ist dann, es steht dann dagegen eigentlich nur ein Punkt, aber dieser Punkt ist wieder irgendwie also so wichtig, also auch vom technischen her, diese multimedialen Gestaltungsmöglichkeiten, äh, letztlich aber auch Portabilität und so weiter. Also äh, im Prinzip, auch wenn die Herausforderungen groß sind. Äh, Im Prinzip irgendwie so erarbeitet man sich mit einem E-Portfolio etwas, was wirklich äh, dem lebensbegleitenden Lernen entspricht. Äh, ich kürze das jetzt alles sehr stark ab, also natürlich auch auch im Bereich Technik, äh, im Bereich Recht und Organisation gibt es äh, Pro- und Kontra-Argumente, die jeweils bedacht und, und genauer ausgeführt werden müssen, wenn man äh, an der Frage des E-Portfolios arbeitet. Und vielleicht nochmal beim Recht irgendwie die Frage mit der Rahmenprüfungsordnung aufgegriffen. Wenn die irgendwo sehr restriktiv ist, also es hat doch, es gibt an einigen deutschen Universitäten Rahmenprüfungsordnungen und äh, die von der Technischen Hochschule Köln betont zum Beispiel, also dass ein reflexives Element in e-Portfolios enthalten sein muss. Also wenn das andere Hochschulen nicht haben, würde es sich vielleicht auch hier äh, lohnen, mit anderen Rahmenprüfungsordnungen zu vergleichen. Und es gibt schon Beispiele und auf diesen Beispielen könnten Sie etwas anpassen. Äh, ja, wir haben auch Good Practice Beispiele in den E-Portfolios. Und damit kann ich schon wieder an Elena Brinkmann und Björn Karaske übergeben. Wir werden heute das E-Portfolio zum Düsseldorfer Curriculum Medizin vorstellen. Es gibt dann noch ein anderes Good Practice-Beispiel zu E-Portfolios im Applied Science Lab, im Master Soziale Dienste. Das hat die Frau Doman erarbeitet. Auch das können Sie dann im White Paper nachlesen. Und via e -teaching .org finden Sie auch weitere Beispiele. Ja, ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben über ähm, die Projektschritte und vielleicht auch die Hintergrundgedanken, die wir uns gemacht haben äh, bei unserem Projekt e-Portfolio Düsseldorfer Curriculum Medizin. Ähm, ja, wir sind, sehen, wie ich eben schon erwähnt habe, mit dem äh, Projekt äh, an den Start gegangen, Mitte 2018 in der Medizinischen Fakultät, äh, die ja doch sehr groß ist, sind am Anfang äh, hingegangen und haben erst mal geschaut, äh, Wen müssen wir mit ins Boot holen? Wie gestalten wir das Ganze, um auch nicht am Bedarf vorbei zu organisieren, sage ich mal. Wir haben dann halt im Endeffekt mit allen Lehrkoordinatoren, mit Studierenden über die Fachschaft und auch allen anderen Interessierten eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, um erstmal zu schauen, was gibt es vielleicht auch schon am Standort für Vorerfahrungen mit Portfolios. Da mussten wir leider feststellen, dass das weniger als eine Handvoll Kollegen waren, die schon mal mit einem Portfolio gearbeitet hatten zu diesem Zeitpunkt, so dass wir uns erstmal entschieden haben, tatsächlich ein Anforderungsprofil zu starten. Haben also wirklich Umfragen, Abfragen gemacht bei Studierenden, bei Lehrenden. Wie soll denn das aussehen? Haben gemeinsam halt auch entschieden, welches Tool dafür am besten zum Tragen kommt haben uns dann letztlich gemeinsam, äh, bald schon am Standort genutzt, für Elias entschieden. Und ähm, genau, haben dann im Endeffekt in einem kleinen Kernteam die Umsetzung des Ganzen gestartet, ähm, wo ich Ihnen nochmal so einen Gesamtüberblick ähm, geben möchte, ähm, wie wir uns das so gedacht haben. Also insgesamt, es das heißt ja auch Curriculum ähm, Medizin, ähm, möchten wir halt, dass ähm, die Studierenden halt im E-Portfolio alle Lernartefakte, die sie im Lauf, von verschiedenen Veranstaltungen, ähm, bzw. halt während des gesamten Studiums sammeln, ähm, dort ähm, einbinden und ähm, ja, letztlich auch ähm, zum einen auch als Präsentation, um die eigenen äh, Kompetenzen auszuweisen, aber auch als großes äh, Reflexionsinstrument. Grundgedanke, wie Sie in meinem weiteren Vortrag äh, bemerken werden, wird es auch sein, eigentlich in Richtung Entwicklungsportfolio vielleicht auch zu gehen. Da stehen wir allerdings jetzt noch nicht. Also es werden halt die Arbeitsergebnisse aus den unterschiedlichen Einheiten verbunden. Wir hatten uns das anfänglich so gewünscht, dass wir halt ein großes Portfolio haben mit unterschiedlichen Reitern, Unterseiten pro Fachbereich. Hat sich allerdings für uns nicht ganz so äh, pragmatisch erwiesen, aus verschiedenen Gründen, weswegen wir jetzt wirklich hingegangen sind. Und wie Frau Brinkmann das eben schon erwähnt hat, verschiedene kleine ähm, Portfolios zu erstellen und die dann durch ein Corporate Design miteinander zu verbinden und äh, durch übergeordnete Reflexionsprozesse in ähm, ja, einen Guss zu ähm, ja, gießen letztlich und ähm, es soll halt im Endeffekt ein äh, Gesamtkonstrukt sein, wo die Arbeitsergebnisse verbunden mit Anmerkungen von Tutoren, Lehrenden, Peers, also Kommilitonen ähm, ja, und eigene Reflexionen halt letztlich ähm, ja, für Studierende ja, an einem Ort gesammelt sind, ähm, womit wir halt im Endeffekt halt auch ähm, die Entwicklungsprozesse, die Metakognition fördern wollen. Wir arbeiten in einem interdisziplinären, interprofessionellen Team. Es war uns ganz wichtig, damit das Bild auch rund ist. Und natürlich zum Thema Qualitätssicherung möchten wir die Studierenden auch äh, ja, beteiligen. Es gibt halt Raum für ähm, Reflexion. Ähm, wir binden die, Lehren, die Lehrenden wie die Studierenden aber auch in Feedbackprozesse ein und ähm, ja, möchten halt von diesem ausschließlich fremdbestimmten, testorientierten Leistungsfeststellungsthema ähm, auch einfach hin zu einer stärker selbstbestimmten und kompetenzorientierten Geschichte kommen, sodass halt die Leistungsbeurteilung, die wir letztlich mit dem Portfolio erreichen wollen, so eine Kombination aus Fremd- und Selbstevaluation bietet. Genau, also... Durch das E-Portfolio schaffen wir ja auch eine neue Lernkultur, die gekennzeichnet ist durch eine stärkere Autonomie bei unseren Studierenden. Weg halt von diesem Wissentransfermodell, wie ich gesagt habe, zu einer Wissenskonstruktion und Kompetenzentwicklung. Und da möchten wir unsere Studierenden halt mit Handlungskompetenzen ausstatten, die sie zukünftig im Arbeits- und in der Lebensumwelt halt einfach weiterentwickeln können. Und Sie sehen, das Düsseldorfer Curriculum ist generell auf ähm, ähm, kompetenzorientiert angelegt. Das heißt, wir haben ein Absolventenprofil ähm, analog unseres Leitbildes, das halt die Anforderungen, die die Gesellschaft, die Patienten, die Kollegen an, an Ärzte generell stellen jetzt im Medizinkontext ausgerichtet, dass es daran ausgerichtet ist und dass die Studierenden am Ende dieses ähm, Medizinstudiums halt tatsächlich die Ansprüche dieses ähm, Absolventenprofils möglichst ähm, ja, erfüllen. Und ähm, diese verschiedenen acht Düsseldorfer Kompetenzen, äh, wie wir das nennen, ähm, definieren wir halt, ähm, genau, wir können auch dabei bleiben, genau, als ähm, aktive Integration von Wissen, Fertigkeiten, Haltungen, die halt in sinnhafter Verbindung stehen und miteinander eingesetzt werden. Und ähm, alle unsere Lehrveranstaltungen sind halt auf diese acht Kompetenzbereiche ausgerichtet. Und Im Verlauf des Studiums erlernen die Studierenden halt, ähm, ja, ihre Wissen, Fertigkeiten und so weiter in diesen acht Kompetenzbereichen in verschiedenen stark ausgeprägten äh, Weisen dann halt ähm, auszubilden. Und hier soll das e-Portfolio halt letztlich helfen bei der Sichtung, Darstellung, dem Überblick halt einfach über diesen Kompetenzzuwachs in den acht unterschiedlichen Kompetenzbereichen. Und äh, das soll dann letztlich halt auch ähm, dazu führen, dass Studierende vielleicht auch eigene Wissenslücken und Stärken halt letztlich ähm, ja, ähm, selber entdecken können und mit Konzepten, die wir, wo ich Ihnen gleich noch ein bisschen genauer erzählen werde, ähm, ja auch ausbauen können. Genau, mit dem Portfolio haben wir schon verschiedene Lehr Bereiche ähm, integriert. Sie sehen die grün hinterlegten Bereiche. Das sind die, mit denen wir gestartet haben, ähm, meistens mit ähm, reflektiven Aufgaben, Reflexionsberichten, Übersichten ähm, zu ähm, einzelnen Lehrformaten. Das Peer-Feedback ähm, ist bei uns an der Klinik etwas Besonderes. Das ist nochmal ein eigenes ähm, ja, eine eigene Veranstaltung, wo Studierende ähm, sich selbst ähm, einschätzen und auch nochmal Rückmeldungen von ähm, ihren Kommilitonen in verschiedenen ähm, Kursen, ähm, Unterrichtseinheiten bekommen. Das haben wir auch in das Portfolio integriert und sind dann auch noch fleißig mit den ähm, orange unterlegten ähm, Fachbereichen unterwegs, das gerade umzusetzen, die auch ins Portfolio einzubinden. Aber natürlich haben wir dann noch... Ähm, eine ganze Menge Kollegen, die ähm, auch eventuell interessiert sind, das zu machen und sich erstmal anschauen, wie haben denn die anderen das gemacht und äh, wie sind denn da die Erfahrungen und äh, wo können wir denn davon profitieren, um da auch vielleicht leicht einzusteigen. Unser Konzept basiert auf einem sogenannten Empowerment. Das heißt also, ähm, die ähm, Projekteinheit, ähm, unter anderem wie Frau Brinkmann und ich, ähm, ähm, versuchen auf inhaltlicher und technischer Ebene die ähm, ja, arbeitenden Kollegen, ähm, Lehrkoordinatoren in dem Fall ähm, ja einzubinden in ähm, das Portfolio, die ähm, quasi zu einem den zu einem Start zu verhelfen und äh, unterstützend tätig zu sein, aber dass sie dann im Endeffekt selber mit ihren Themen laufen können, weswegen wir auch dazu ähm, unter, ähm, übergegangen sind, das Portfolio, die einzelnen Portfolios in die unterschiedlichen Kurse der ähm, ja ähm, Lehrkoordinatoren der einzelnen Fachbereiche einzuordnen. Geplant ist, dass wir, das hatte ich eben schon angedeutet, ein äh, übergeordnetes Reflexionskonzept ähm, nochmal drüber stellen. Ähm, das ist gerade aber noch im Ausbau, wo wir einzelne Unterrichtseinheiten und Inhalte davon miteinander kombinieren und die Studierenden nochmal dazu anregen, ihren Fortschritt ähm, zu reflektieren und Zusammenhänge zu sehen. Ähm, das Ganze soll mit diesem Kompetenzmodul in ELIAS hinterlegt werden, durch das Lernfortschrittsmodul halt auch sichtbar gemacht werden. Und äh, mit Belohnungssystemen, ich äh, denke da gerade so an Zertifikate oder Badges, ähm, halt auch für die Studierenden annehmlicher gestaltet werden, dass das halt auch ein bisschen sichtbarer wird. Und langfristig möchten wir natürlich liebend gerne da ein Mentorenkonzept draufsetzen, dass wir halt auch gerade über ähm, Peers halt hingehen, dass Studierende aus höheren Semestern ähm, jüngere Studierende halt anleiten, ähm, ihre eigenen Wissensstände, im äh, Portfolio, die dort abgebildet werden, halt äh, zu sichten und ähm, das regelmäßig auch zusammen anzugehen. Genau. Wie das Ganze aussieht, ich denke, da sind Sie ähm, ganz gespannt, äh, wird Ihnen jetzt die Frau Brinkmann ein bisschen näher bringen. Ähm, genau, mit einem praktischen Beispiel und ein paar Einblicken zu unseren aktuellen Arbeiten. Genau, ja. Vielen Dank, Bianca. Genau, weil äh, ich wollte noch mal was zu dem Beispiel beziehungsweise auch was zu der technischen und didaktischen Umsetzung erzählen. Also das Ziel war für uns, äh, also das wichtigste Ziel war, dass das Portfolio, also die Portfolioarbeit ähm, relativ einfach ähm, zu handhaben ist, ähm, weil wir selber auch die Erfahrung gemacht haben und auch aus der Literatur wissen, dass das halt ein großes Hemmnis ist, ähm, äh, wenn halt mediendidaktische Kompetenzen fehlen, ähm, ist es halt sehr, sehr schwierig, also gute Ergebnisse zu erzielen. Also deswegen haben wir da auch sehr, sehr großen Wert gelegt, dass es das relativ einfach konzipiert ist. Darüber hinaus ähm, äh, war uns irgendwie auch sehr wichtig und das wollen wir halt auch begleitend irgendwie anbieten, ähm, dass wir quasi durch Schulung äh, und äh, ja, Support ähm, äh, unterstützen wollen. Also wir wollen sowohl für die Lehrenden wie auch für die Lernenden Unterstützung irgendwie bieten, ähm, damit quasi das Technische geregelt ist und ähm, also alle Beteiligten auch wissen, wie die Systeme irgendwie funktionieren. Ähm, darüber hinaus haben wir äh, genau auch versucht, äh, bestimmte Dinge also soweit administrativ auch umzusetzen, so dass quasi man genau wenn Studierende halt Portfolios erstellen, dass diese quasi ja, eingereicht werden können, damit halt auch äh, der Lehrende, äh, der halt ein Portfolio einreicht, auch eine Übersicht darüber hat, also wer, wer schon was eingereicht hat. Also da haben wir in Elias äh, das äh, sogenannte Übungsprojekt äh, angelegt und genutzt. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Und darüber hinaus äh, war uns irgendwie auch sehr, sehr wichtig, dass bei den E-Portfolios äh, auch der, die Eigentümerschaft quasi gesichert ist. Das bedeutet, genau die Studierenden müssen oder sollten, damit die Lehrenden das auch, damit die Lehrenden die Portfolios auch kommentieren können, Portfolios irgendwie freigeben. Aber diese Freigabe ist quasi technisch, technisch gegeben und kann bei Bedarf auch wieder zurückgenommen werden. Genau. Also wir haben äh, quasi äh, das Ganze in einem Elias-Kurs irgendwie implementiert, äh, weil wir die, den Studierenden natürlich die Möglichkeit geben wollen, über das Portfolio äh, zu informieren. Wir haben das auch ein bisschen irgendwie optisch irgendwie aufbereitet und äh, genau und die Studierenden sollen dann quasi äh, bekommen, werden dann halt in diesem Kurs irgendwie eingeladen und müssen lediglich auf ein Knöpfchen irgendwie drücken. Das heißt, wir haben hier mit dem Übungsobjekt gearbeitet und darüber, wenn man jetzt quasi als Studierender in diesen Kurs irgendwie reinkommt, muss man als Studierender lediglich dort einmal draufklicken und ähm, genau, das habe ich jetzt aber schon einmal gemacht und man bekommt sozusagen eine, eine Arbeitsanweisung gemacht, äh, zur Verfügung gestellt, ähm, in der man halt die Möglichkeit hat, ein Portfolio irgendwie einzureichen. Ähm, das habe ich jetzt schon einmal gemacht und ähm, äh, ich habe hier die Möglichkeit ähm, äh, gegebenenfalls auch ein anderes Portfolio einzureichen oder eins, was ich schon eingereicht habe, zu entfernen. Ähm, genau, ich, da ich irgendwie schon eins angelegt habe, äh, würde ich das jetzt einfach mal drin lassen. Und ich habe dann die Möglichkeit hier, wenn ich einmal draufklicke, werde ich zu meinem Portfolio irgendwie umgeleitet und dann sieht das erstmal so aus, dass ich hier die Informationen irgendwie bekomme, dass ich das irgendwie begonnen habe, also die Portfolioarbeit begonnen habe und dass ich, sobald ich mit meiner Portfolioarbeit fertig bin, das Portfolio abschließen und abgeben kann. Genau, und ich kann natürlich auch, wenn ich möchte, eine Kopie der Abgabe herunterladen. So, jetzt würde ich aber einmal, damit Sie sehen, wie das nämlich ausschaut, auf die Vorschau klicken. Genau, und ähm, genau, also das ist quasi das Portfolio, was wir entwickelt haben. Ähm, wir haben jetzt, das ist also ein Beispielportfolio, also wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Kliniken, die auch sehr unterschiedliche Reflektionsdaten, Aufgaben haben, ähm, äh, die halt auch sehr sehr unterschiedlich gestaltet sind. Wir haben aber versucht äh, quasi mit einer, also wir arbeiten halt mit einer Vorlage, um äh, sowohl für die Lehrenden wie auch für die äh, Studierenden also eine gute äh, Grundlage haben für die Portfolioarbeit. Genau, also hier haben wir hauptsächlich viel mit Text irgendwie gearbeitet. Die Studierenden haben aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, natürlich andere Medien einzusetzen, was ich gleich zeigen werde. Genau, also wir haben hier zum Beispiel, das hat der ja Frau Raski vorhin auch erzählt, die Möglichkeit, verschiedene Seiten anzulegen. Also wir haben hier so ein kleines Beispiel, das wir für eine Studie vorbereitet haben, die wir demnächst durchführen. Und da haben wir zwei Reflexionsaufgaben vorbereitet und ähm, man kann dann äh, quasi zwei verschiedene Blätter, zwei verschiedene Seiten in dem Portfolio anlegen und bearbeiten. Ich scroll mal jetzt ein bisschen runter, damit Sie irgendwie sehen. Also wir haben hier ähm, verschiedene äh, Fragestellungen irgendwie formuliert. Und die Studierenden haben dann die Möglichkeit, in diesen Textfeldern ihre Fragen zu hinterlegen. Also das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist halt eher ist die Präsentationsansicht. Also das ist nicht die Ansicht, in der die Inhalte bearbeitet werden. Ich scroll das einmal, einmal runter. Ähm, damit Sie irgendwie sehen, genau wie das aussieht. Genau, Also wir haben hier zum Beispiel, gehen wir auch auf unsere Kompetenzen ein, auf die auch Kompetenzen, die in Düsseldorf an der medizinischen Fakultät definiert wurden. Und die Studierenden haben hier die Möglichkeit, zunächst einmal sich Informationen einzuholen, was hinter diesen verschiedenen Kompetenzen besteht. Genau, so. Und wenn ich das Ganze bearbeiten möchte, dann gehe ich auf Portfolio bearbeite und habe die Möglichkeit, eine bestimmte Seite irgendwie zu bearbeiten. Und habe quasi hier überall so Pluszeichen, auf die ich irgendwie klicken kann, um Inhalte einzugeben. Und ich klicke da einmal drauf, damit Sie das irgendwie sehen, wie das sozusagen funktioniert. Also ich habe halt die Möglichkeiten, sehr viele verschiedene multimediale Inhalte auch zu hinterlegen. Also ich kann irgendwie Texte ein einfügen, Bilder, Audio, Videos. Das hängt natürlich von der Fragestellung ab, die man als Lehrender oder als Klinik definiert. Also die letztendlich die Ausgestaltung, die didaktische Einbettung, die didaktische Ausgestaltung liegt natürlich bei den Kliniken, die das irgendwie ganz so umsetzen. Wir genau haben halt diese Vorlage erstellt, die natürlich sehr, sehr streng oder die, wie gesagt, reduziert ist oder auch sehr viel, genau, halt diese Formularfelder zur Verfügung stellt. So, wenn ich das hier irgendwie bearbeite, ich kann halt an allen Stellen des Portfolios Inhalte irgendwie einfügen, dann kann ich mir eine Vorschau irgendwie anschauen. Genau. Und habe dann darüber hinaus die Möglichkeit, dieses Portfolio auch ähm, freizugeben. Ich kann das für andere Mitstudierende freigeben, wie auch für Lehrende freigeben. Und ähm, das Tolle ist, ähm, weshalb wir uns halt auch für diese Lösung entschieden haben, ähm, dass quasi einzelne Aufgaben, die im Portfolio bearbeitet wurden, ähm, zusätzlich auch ähm, kommentiert werden können. Also ich kann sozusagen jede Aufgabe oder jedes Blatt, was ich erstellt habe, mit einem Kommentar versehen. So, jetzt würde ich Ihnen gerne noch einmal ähm, die Ansicht der Lehrenden zeigen. Das heißt, wenn ich als Lehrender dann in meine Übung reingehe, dann habe ich halt die Möglichkeit, sozusagen das, was die Studierenden eingereicht haben, auch irgendwie einzusehen. Also man hat hier den Bereich der Abgaben und Noten. Das hat mich jetzt irgendwie selber natürlich als Einzige irgendwie bearbeitet in diesem Beispiel. Und hier habe ich halt irgendwie die Möglichkeit, also wenn wenn ich hier 20, 30 Studierende habe, die das bearbeitet haben, dann werden die Studierenden hier aufgelistet und ich kann mir hier quasi, kann hier eine Bewertung also ich kann sozusagen benennen, ob, ob das Portfolio jetzt bestanden wurde oder nicht bestanden wurde und kann darüber hinaus auch in diesem, in diesem Objekt, habe ich die Möglichkeit, verschiedene Rückmeldungen an die Studierende in die zu geben. Genau. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Instrument, was man auch ganz gut verwenden kann, um das Ganze zu, zu administrieren. Genau. Das sind eigentlich, also wie gesagt, wir haben es eigentlich relativ einfach äh, gehalten, ähm, um da auch eine gute Unterstützung zu bieten und den Studierenden und den Lehrenden die Möglichkeit äh, zu geben, ähm, das relativ einfach wieder zu bearbeiten. Es gibt natürlich noch eine Menge weiterer E-Portfolio-Tools, das wurde angesprochen. Äh, der Herr Bauer und ich haben für Sie ein paar Beispiele zusammengestellt, wobei der Herr Bauer äh, E-Portfolios seiner Studierenden ausgewählt hat, die auch nur zeitbegrenzt freigeschaltet sind. Und ich dann noch ein E-Portfolio-Beispiel aus WordPress, das öffentlich zugänglich ist, beigesteuert habe auch, um zu zeigen, was mit WordPress gemacht werden kann. WordPress als Tool hat den Nachteil, dass sehr wenig Privatsphäre-Einstellungen vorhanden sind. Das heißt, man geht sehr schnell öffentlich äh, bei Wix, äh, das wäre das letzte Beispiel, das hier Reflection heißt, ist es verhältnismäßig besser. Das kann man Passwort schützen und muss man nicht gleich teilen. Da kann man dann das Passwort geschützte auch abgeben, zum Beispiel nur der Lehrenden oder nur Peers. Äh, es ist aber nicht sehr leicht in äh, Erfahrung zu bringen, wo Wix, ein, ein Webseiten-Erstellungsprogramm, äh, also ein CMS, wo wächst die Daten